Ping, Pong, Ping, Pong, Plop. Es heißt zwar Ping und Pong bei einem Tischtennisspiel, aber es besteht nicht wirklich ein Unterschied zwischen den beiden. Zumindest für den Zuschauer. Für ihn ist es egal, auf welcher Seite der Tisches, des Tisches der Ball aufschlägt. In beiden Fällen könnte man es Ping oder Pong nennen. Das gilt aber nur für den Beobachter. Ganz anders ist es für die beiden Spieler. Sie haben eine ganz andere Perspektive. Für sie macht es tatsächlich einen großen Unterschied, ob der Ball auf der eigenen Seite aufschlägt oder auf der gegnerischen Seite. Auf der eigenen Seite bedeutet es aufpassen, jetzt optimal retournieren. Aber wenn der Ball auf der anderen Seite aufschlägt, heißt es, hoffentlich sitzt der Ball so, dass der Partner ihn nichts zurückschlagen kann. Genauso geht es in den meisten Streitgesprächen zu. Jeder hofft, dass sein Vorwurf so gut platziert ist, dass dem Partner keine Rechtfertigung mehr möglich ist, während man sich bemüht, den Vorwurf des Partners mit einer besonders scharfen Rechtfertigung zu begegnen. Für die meisten Streitenden macht es einen Unterschied, ob sie gerade einen Vorwurf aussprechen oder eine Rechtfertigung erwidern. Sie können zwischen dem Ping und dem Pong unterscheiden, während ein unbeteiligter Zuhörer in jeder Rechtfertigung bereits den nächsten Vorwurf wahrnimmt und bei jedem Vorwurf erkennt man auch die Rechtfertigung, die dahinter steht. Ein Das war gemein wird mit einem Aber letztes Mal hast du auch retourniert. Und kaum, dass es die Diskussionsplatte erreicht, hat mit einem Aber nur weil du seit Jahren scharf zurückgeschossen wird. Irgendwann macht es Plopp. Der Streitball fällt und jeder zieht sich in seinen Winkel zurück. Deshalb unterscheiden sich meist Vorwurf oder Rechtfertigung nur aus der Perspektive, aus dem man das Gesagte betrachtet. Deshalb kann es gut sein, dass man davon überzeugt ist, sich nur gegen einen Angriff des Partners zu rechtfertigen, aber in der Rechtfertigung bereits der nächste Vorwurf steckt, den der Partner natürlich gleich mit einer neuen Rechtfertigung bzw. Vorwurf erwidern muss. Wie kommt man aus dem Ping-Pong Teufelskreis heraus? Indem man den Ball auffängt und nicht mit einem neuen Argument retourniert. Indem man versucht, den Vorwurf des Partners zu verstehen und überprüft, welchen Teil man davon akzeptieren kann. Natürlich ist das leichter, wenn der Vorwurf nicht als Schmetterball kommt, den man reflexhaft zurückweisen muss. Sondern wenn man versucht, den Teil im Verhalten des Partners zu beachten, für den man Verständnis hat. Wenn beide sich in dieser Weise bemühen, dann stehen die Chancen gut, dass sie die trennende Tischplatte wegräumen können.